Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 3. Wahlvorschlag Fraktion der SPD Nachwahl eines nachrückenden Mitglieds des Wahlprüfungsgerichts. Gemäß Artikel 78 Abs. 3 der Verfassung besteht das Wahlprüfungsgericht aus den beiden höchsten Richtern des Landes und drei vom Landtag gewählten Abgeordneten. Dann Paragraph 3 Abs. 2 des Gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. November zuletzt geändert. Durch Gesetz vom 28. März bei Verhinderung und Ausscheiden eines gewählten Mitglieds des Wahlprüfungsgerichts, der auf der Liste folgender Abgeordneter an seine Stelle tritt, legen die Fraktionen Listen vor, die mindestens die doppelte Anzahl der zu Wählenden enthalten. Mit Ablauf des 8. Dezember hat Nancy Faeser auf ihr Mandat als Abgeordneter verzichtet. Dadurch ist die Nachwahl eines nachrückenden Mitglieds erforderlich. Die Fraktion der SPD schlägt Herrn Abg. Marius Weiß als nachrückendes Mitglied zur Nachwahl vor. Weitere Vorschläge sehe ich nicht. Der Wahl des Handzeichen wird nicht widersprochen. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer für den Kollegen Weiß ist, den bitte ich um das Handzeichen. Den Wahlvorschlag der Fraktion der SPD. Das ist die SPD, die CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN, die FDP, der Kollege Kahnt. Wer ist dagegen? Keine. Wenn hält sich? LINKE und die AfD. Dann ist der Wahlvorschlag so angenommen. Der Kollege Weiß ist als nachrückendes Mitglied gewählt.